Ja, in diesem Video erkläre ich dir kurz ein bisschen was rund ums Thema Cookies Datenschutz, wo die Problematik liegt, was auch für Vor und Nachteile es gibt, was du auf jeden Fall einbauen musst aufgrund der DSGVO Und so geht's gleich weiter. Willkommen zu diesem Datenschutzvideo. Ich zeige dir in diesem Video ein bisschen grafisch, worum es genau geht, worauf du achten solltest, was denn auch die Problematik darin ist. Ich zeige dir das anhand von Grafiken und falls ich mal auf diese Seite schaue, hier ist mein Spickzettel aufgehangen, den ich mir kurz erstellt habe, weil es gar nicht so einfach ist. Deswegen ist auch wichtig, dass du dieses Video von Anfang bis Ende dir anschaust, damit du meinen Ausführungen auch folgst kannst. Gut, fangen wir mal an. Wir haben also hier die Person, die vor ihrem PC sitzt. Zeichnen wir das mal so. Und äh, die Person geht jetzt ins Internet und besucht eine Webseite. oder? Dann kommt sie hier zu der Webseite. Und auf dieser Webseite geschieht ja jetzt etwas. Das heißt, du hast auf dieser Webseite natürlich verschiedene Trackings installiert und anhand der verschiedenen Farben zeige ich dir jetzt mal, welche Trackings zum Beispiel am meisten eingesetzt werden. Zum Beispiel Facebook in blau. Dann haben wir natürlich Google Analytics, falls du das nutzt, oder? In rot. Und dann haben wir unter Umständen noch das sogenannte Conversion-Tracking in grün, was du hier auf der Webseite entsprechend äh, auflistest. Demgegenüber steht natürlich Google und Facebook. Und dann haben wir ja noch eine Komponente in diesem Datenschutzbereich, nämlich der Webseitenbetreiber. Hier, äh, nennen wir den mal Roger, ne? so wie ich. Und hier ist so wie eine Art Dreiecksbeziehung, die du dir da vorstellen kannst. Zum einen nützt es mir natürlich, wenn äh, ich die Informationen bekomme, was für Leute auf meiner Webseite sind. Zum anderen nützt es natürlich auch Google und Facebook zu wissen, welche Webseiten besucht wurden. Ne? Du siehst, also haben wir hier jetzt schon mal den ersten Berührungspunkt. Das heißt, hier werden Daten übermittelt an Google und Facebook. Und das ist ja eigentlich auch das größte Problem. Wie funktioniert das jetzt aber? Im Prinzip geht äh, Facebook hin und äh, schaut sich an, was ist denn hier passiert? Und die Daten werden von der Webseite an Facebook geliefert. Das ist mal der erste Punkt, sobald die Person auf der Webseite ist. Dann der nächste Punkt ist, Google schaut hier, aha, die Person wird also auch an Google übermittelt, welche äh, Person jetzt gerade auf der Webseite ist. Das heißt, genau wissen die das natürlich nicht. Ich zeige nachher noch kurz, wie das funktioniert, wenn du äh, die sogenannte IP-Anonymisierung einfügst, äh, einfügst. Und dann haben wir natürlich noch das äh, Conversion Tracking und das Conversion Tracking dient ja vor allem äh, dir als äh, Indikator, wie viele Abschlüsse es gegeben hat. Beim Conversion Tracking geht es darum, dass du vielleicht Abschlüsse trackst, äh, ich sage mal auch Newsletteranmeldungen und so weiter. Das heißt, das ist relativ ja, großzügig ausgelegt. So. Was bekomme ich denn jetzt für Informationen zum Beispiel von äh, Facebook? Wenn ich jetzt mit Facebook-Werbung arbeite, dann habe ich natürlich aufgrund des Pixels auf meiner Webseite, bekomme ich hier Informationen von Facebook, die mir übermittelt werden über Alter, Geschlecht, äh, Mobilgerät und so weiter. Bei Google Analytics ist das natürlich noch etwas anderes. Weil hier habe ich auch wieder ein bisschen mehr Informationen. Ich kann dort auch Remarketing äh, betreiben. Das heißt, Google geht schauen, wer war bei mir auf der Webseite. Und falls die Person äh, noch nicht eine Conversion abgeschlossen hat, kann ich die Person wieder ansprechen. Genauso auch bei Facebook. Ne? Das sind also so die zwei äh, Komponenten, die du berücksichtigen musst. Und diese Informationen gelangen an mich zwar nicht als äh, direkte Person, sondern eigentlich nur als, äh, ja ich sag mal, Analyse, die da funktioniert. Ne? So, und wenn jetzt zum Beispiel hier, ich mache das mal grün, eine Conversion auf der, auf der Webseite äh, stattfand, dann habe ich ja von der Webseite her die Information an Google und entsprechend dann Facebook. Hier hat jemand gekauft, Newsletter abgeschlossen oder was auch immer du als Conversion äh, definierst. Das kann auch zum Beispiel sein Formular abschicken für Kontaktanfragen. Und das ist jetzt so mal das äh, komplette Konstrukt. Nun, wo liegt denn jetzt das äh, Problem bei sag mal, dem Webseitenbetreiber oder vor allem beim Datenschützer? Bei den Datenschützern liegt das Problem hier oben bei Google und Facebook, dass äh, diese Personen oder beziehungsweise diese Firmen zu viele Daten sammeln und das ist laut DSGVO seit längerer Zeit nicht mehr gegeben. Es gibt jetzt auch ein, äh, ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der ganz klar sagt, und da komme ich jetzt gleich drauf, dass du Quasi ein Opt-in anbieten musst. Jetzt, früher hat es im Prinzip gereicht, wenn du hingegangen bist und äh, gesagt hast: äh, Moment, bevor da von, von dieser Seite her, also von diesem PC, irgendetwas an Google zum Beispiel übermittelt wird mit der IP, wird diese anonymisiert. Das heißt, die IP-Adresse ist dann 172.55. 076.xxx Das heißt, die letzten drei Ziffern wurden mit der IP-Anonymisierung der Person, die auf deine Webseite zugreift, entsprechend verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung diente dazu, dass man nicht zu 100% nachvollziehen kann, welche Person gerade auf deiner Webseite war. Wo entsteht jetzt aber das Problem? Das Problem entsteht hier in der Person an sich. Das heißt, die Person hat ja hier auf der Webseite irgendwelche Cookies und so weiter installiert. Ihr, ich sage mal, Kaufverhalten, ihr Surfverhalten und so weiter ist auf dem PC gespeichert. Und diese Informationen werden von dieser Person an die Webseite geliefert und dann von der Webseite zu Google, zu Facebook geliefert und gegebenenfalls über Conversion Tracking auch wieder an Google oder an Facebook. Und jetzt sagt die DSGVO bzw. der Europäische Gerichtshof, Moment. Früher war es so, du musstest hier auf der Webseite widersprechen. Das heißt, du hattest im Prinzip, wenn wir das jetzt mal kurz anschauen, erst hier die Möglichkeit zu sagen, halt stopp, bitte nicht. Jetzt kommt aber die dieses Urteil, was ganz klar besagt, dass ein Opt-in ein Muss ist. Das heißt, du musst zuerst auf deiner Webseite bestätigen lassen, dass du jetzt eben entsprechend deine Cookies nutzt, das Tracking akzeptierst. Du musst das auch ein bisschen differenzierter machen, weil es gibt ja durchaus Cookies zum Betreiben von einer Webseite. Zum Beispiel beim äh, Google äh, wie hieß das nochmal? Äh, dieses äh, Recapture, genau, das war es, sorry. <lacht> Manchmal so viele Begriffe im Kopf, ne, da weiß ich nicht immer gleich sofort, äh, was ich genau hervornehmen soll von diesen verschiedenen Begriffen. Auf jeden Fall das Recapture ist dazu da, um festzustellen, ob das ein Roboter oder eine Person ist. Das muss also auf jeden Fall gewährleistet sein. Dafür musst du aufklären in deiner Datenschutzaufklärung und eben auch entsprechend in einer Cookie-Meldung. Und beim Opt-in darf das natürlich schon möglich sein, weil es könnte ja auch ein Bot sein, der auf deiner Webseite ist und dann dich zuspammt bei deinen entsprechenden Kontaktformularen auf der Webseite. Und jetzt geht ihm der Europäische Gerichtshof hin und sagt, Halt, Stopp! Bevor du die Webseite, also du bist quasi auf der Webseite, aber eigentlich bevor du die Webseite komplett betrittst, also im Prinzip noch vor der Eingangstüre des äh, Verkaufshauses, im Prinzip deiner Webseite, musst du die Zustimmung geben, dass du dann im Verkaufshaus äh, getrackt wirst und das ist neu jetzt und das ist Fluch und Segen gemeinsam. Datenschützer sagen, jetzt haben wir endlich eine klare Regelung. Es braucht ein sogenanntes Opt-in-Verfahren, nicht mehr Opt-out. Das heißt, ich muss jetzt ganz klar zustimmen, dass ich diese, dieses Tracking haben möchte und nicht wie vorher, dass ich einfach sagen muss, weil hier wurden bereits Daten übermittelt, bevor ich gesagt, aber halt, stopp, will ich nicht. Das heißt, die Daten waren schon äh, bei Google und bei Facebook, je nach äh, Tracking, was man hinzufügt. Und hier hat jetzt der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, bevor man, also im Prinzip vor der Eingangstüre, muss gewährleistet sein, dass zuerst die Akzeptanz da ist und nicht erst im Nachhinein erfragt werden muss. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert insgesamt äh, erklärt. Ich fasse mal kurz zusammen. Also nehmen wir mal an, du die Person kommst auf meine Webseite. Auf meiner Webseite habe ich selbstverständlich einen Facebook Pixel, ein Google Analytics Pixel und selbstverständlich auch Conversion Tracking, da wo ich es brauche. Das heißt, ich sammle automatisch Daten. Die Problematik besteht jetzt aber dahin, dass wenn ich hier Daten sammle, die Daten auch an Google und an Facebook gelangen. Und das ist das, was die Datenschützer stört weil da zu viele Daten gesammelt werden, also muss man das irgendwie unterbinden. Gut, früher war das so, dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, man anonymisiert diese IP-Adresse, dann geht das anonym an Google. Problem bei Facebook, da gab es die Anonymisierung der IP-Adresse nicht. Also ging man hin und hat gesagt, okay, wir müssen das Ganze ein bisschen verschärfen. Dieses ganze Datenschutzgesetz und so weiter, da kann man sich sehr gut an Deutschland orientieren. Die haben mitunter einer der relativ schärfsten Datenschutzgesetze. Manchmal muss man sich ein bisschen an den Kopf langen und sagen, hey, was haben die da jetzt schon wieder fabriziert? Ich erinnere zurück an diese ganzen Impressum beziehungsweise Impressen heißt ja in Mehrzahl. Also ich musste ein Impressum auf einer Webseite haben, auf äh, Social Media Kanälen und und und. Also im Prinzip überall, wo ich etwas mache, brauche ich ein Impressum. Ne, damit hat das Ganze ja äh, so hohe Wellen geschlagen. Da kam die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Dann war lange nicht klar, äh, muss ich da jetzt diese, diese Barriere setzen und sagen, hey, du darfst äh, erst hier tracken, wenn ich gesagt habe ja, oder du musst hier abmelden. Dann war noch die, die die Rede auch von diesen verschiedenen Cookie-Bannern und Cookie-Meldungen. Sind die regelkonform, gesetzeskonform? Das war lange nicht zu 100% klar und jetzt sagt der, DS, äh, der Europäische Gerichtshof ganz klar: Nee, du musst jetzt hier einen Riegel vorschieben, bevor auf der Webseite Daten irgendwo übermittelt werden. Jetzt, ich kann ja mit den Daten als Webseitenbetreiber nicht wirklich viel anfangen. Das heißt, ich kann nicht so ein riesiges Profil erstellen wie zum Beispiel Facebook oder Google, sondern mir als Webseitenbetreiber dient es dazu, welche Personen, was für Personengruppen, welche Interessen und so weiter auf meiner Webseite drauf sind. Und das ist ein Punkt, was eigentlich im Prinzip den, den Datenschützern völlig egal ist, weil das soll ja, ich sage mal, verkaufsfördernd sein. Allerdings, ob es ihnen jetzt wirklich egal ist, bin ich nicht 100% sicher. Das ist einfach vor allem meine Interpretation. Aber das Wichtigste ist, dass du jetzt hier darauf schaust, dass bevor die Person über den PC auf deine Webseite kommt, schon mal sagt, hey, halt, stopp, gib mir bitte zuerst deine Zustimmung. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Nämlich, wenn diese Zustimmung hier nicht erfolgt, habe ich automatisch weniger Daten in Google, in Facebook, kann weniger Werbung machen, kann meine Conversions nicht mehr tracken. Also habe ich dort ein Problem, dass ich da halt einfach zu wenig Daten habe. Jetzt mag das vielleicht sein bei äh, Millionen von Zugriffen auf der Website, dass das nicht so ein Problem ist. Ich habe aber schon gehört, dass Leute teilweise bis zu 80 Prozent ihres Traffics auf Webseiten verloren haben und das ist natürlich sehr schlecht. Ich sage mal für die Betreiber der Webseiten und Deswegen ist es auch wichtig, dass du nicht diese Standardmeldung von diesen ganzen Cookie-Bannern äh, übernimmst und diesen Zustimmungen, sondern dass du da vielleicht ein bisschen kreativ bist und sagst, hey, wir wollen ja beide äh, etwas voneinander. du von mir, ich von dir. Äh, deswegen möchte ich gerne tracken. Ich übermittle deine Daten an Google anonym. Was Facebook draus macht, weiß ich nicht. Aber deine Daten werden natürlich auch an Facebook übermittelt. Und äh, wenn wir jetzt mal ich sage mal vom, vom Punkt ausgehen, hier von, von dieser Person. Dann haben wir hier die Cookies und dann haben wir hier noch den Verlauf. Und wenn ich beides als Nutzer, als PC-Anwender immer wieder lösche, wird es wahrscheinlich schwieriger. Dann kommt es auch noch dazu, bin ich jetzt mit meinem PC Standardmäßig mit meinem Google-Konto und mit meinem Facebook-Konto eingeloggt. Und wenn ich das Ganze jetzt noch weiter hochtreibe, dann gibt es noch Ad-Blocker. Man kann noch äh, anonym surfen im, im Internet, wobei das auch nicht immer funktioniert, weil das die äh, Webseitenbetreiber bzw. die entsprechenden äh, Cookies nicht mehr akzeptieren. Dann gibt es noch die sogenannten Proxyserver. Jetzt werden wir zu technisch. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man anonym in, im Internet surfen kann. Aber das Wichtigste ist halt, dass äh, vor allem du als Webseitenbetreiber und auch als äh, Werber, sage ich jetzt mal, auf Social Media und äh, Google entsprechend auf diese Barriere hier auf deiner Webseite bestehst. Gut, das war es auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben zum Thema Datenschutz, dass vielleicht auch die Problematik ein bisschen besser erklärt wurde. Ich weiß, es wurde jetzt ein bisschen längeres Video, aber ich hoffe, ich konnte dir das so erklären, dass es auch verständlich ist. Ansonsten schaut das Video einfach nochmal nach. Würde mich freuen.